Max Fund ist eine internationale Immobilien-Crowfunding-Plattform. Auf der Website von Max Fund können Sie sowohl in Immobilieninvestitionsmöglichkeiten investieren, als auch eine Finanzierung für Ihr Immobilienprojekt beantragen. Wenn Sie eine Immobilie kaufen, renovieren und verkaufen möchten, erhalten Sie nicht immer einen Kredit von der Bank. Bei Max Crowfund bringen wir Immobilieninvestitionsmöglichkeiten mit Investoren durch Crowdfunding zusammen. In diesem Video erklären wir in fünf einfachen Schritten, wie Sie eine Förderung über Max Crowfund beantragen. Schritt 1. Registrieren und verifizieren Sie ein Konto bei Max Crowfund. Besuchen Sie www.maxcrowfund.com und klicken Sie auf die Schaltfläche registrieren, um ein Konto zu registrieren. Sobald Sie auf diese Schaltfläche geklickt haben, können Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort erstellen. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Link zur Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse. Sobald Sie Ihre E-Mail-Adresse verifiziert haben, können Sie sich bei McScraw anmelden und Ihre vertraulichen Anmeldeinformationen übermitteln. Dies ist ein automatisierter Prozess, ähnlich wie die Eröffnung eines Bankkontos. Sie müssen Ihre ID hochladen und ein Selfie machen. Das Selfie ist eigentlich ein 3D-Scan Ihres Gesichts, den Sie machen, indem Sie Ihre Kamera im Selfie-Modus vor sich halten und Ihren Kopf zirkulieren lassen, bis alle Lichter an der Seite des Kreises grün werden. Dies dient dazu, zu überprüfen, ob das Bild mit Ihrer ID mit dem Selfie identisch ist, um sicherzustellen, dass Sie es wirklich sind. Sobald Ihr KYC verifiziert ist, müssen Sie einige Vertrauensfragen beantworten und Ihr Bankkonto mit Ihrem max Crowdfund konto verknüpfen. Dies geschieht durch eine kleine Identifikationszahlung. Sobald Ihr persönliches Bankkonto verknüpft ist, ist Ihr Konto verifiziert und Sie können jetzt Ihre Firmendaten hinzufügen. Um Ihr Unternehmen mit Ihrem persönlichen Konto zu verknüpfen, müssen Sie den Handelsregisterauszug hochladen, die Satzung und verknüpfen Sie Ihr Firmenbankkonto, wie Sie Ihr persönliches Bankkonto verknüpft haben. Sobald wir diese Informationen erhalten haben, führen wir eine Bonitätsprüfung des Unternehmens durch. Und wenn alles in Ordnung ist, kann Unternehmen eine Finanzierung beantragen. Schritt 2. Beantragen Sie eine Finanzierung für Ihr Immobilienprojekt. Zur Beantragung von Fördermitteln müssen Sie mehrere Dokumente bereithalten, zum Beispiel aber nicht unbedingt beschränkt auf einen Businessplan, ein aktuelles Bewertungsgutachten der Immobilie, eines Bewertungsunternehmens, den Kaufvertrag, Mietvertrag oder Vereinbarungen, Renovierungsangebote, Baugenehmigungen und so weiter. Unser Team von Immobilienspezialisten spezialisten hilft auch die Realisierbarkeit des Projekts und die Exit-Strategie. Wenn Sie alle Unterlagen vollständig haben, sollten wir in der Lage sein, innerhalb von 24 Stunden zu beantworten, ob das Projekt für die Platzierung auf Max Fund genehmigt ist und wie hoch unsere Risikoeinstufung ist. Das Risikorating bestimmt die Zinsniveauempfehlung. Schritt 3. Veröffentlichen Sie Ihr Projekt auf MaxCrowFund. Sobald das Projekt genehmigt ist und der Ertrag und die Laufzeit der Investition festgelegt sind, wird das Projekt für mindestens 48 Stunden und maximal zwei Wochen als Coming Soon auf MaxCrowFund angezeigt. Das Minimum von 48 Stunden ist eigentlich eine regulatorische Anforderung, um potenziellen Anlegern die Zeit zu geben, die Anlagemöglichkeit zu analysieren und zu entscheiden, ob sie investieren möchten oder nicht. Während der Coming Soon Periode dürfen Sie Ihre Freunde und Familie in eine sogenannte Closed Round oder Private Round einladen. Deshalb besteht die Möglichkeit, die 48 Stunden auf maximal 14 Tage zu verlängern. Sobald die Coming Soon Periode beendet ist, wird der Status des Projekts in Finanzierung geändert. Zu diesem Zeitpunkt wird der internationale Investorenpool informiert, um in Ihr Projekt zu investieren. Sobald das Projekt vollständig abonniert ist, beginnt eine 24-stündige Bedenkzeit, in der die Anleger zeitlich ihre Meinung ändern können. Dies ist eine regulatorische Anforderung. Nach Ablauf der Bedenkzeit ändert sich der Status Ihres Projekts auf geschlossen. Schritt 4. Auszahlung der Investitionsmittel Bevor Max Grow Fund Investitionsbeträge freigeben kann, müssen mehrere Dinge passieren. Zuerst registrieren wir eine kleine Bearbeitungs. Dann müssen der Kreditvertrag und der Darlehensvertrag etwaige zusätzliche Bürgerschaftsvereinbarungen von allen Parteien unterzeichnet werden. Sobald alle Vereinbarungen unterzeichnet sind, werden die Mittel entweder an einen Notar oder einen Anwalt freigegeben, falls die Sicherheiten noch gekauft werden müssen oder an Sie, falls Sie die Sicherheiten bereits besitzen. Im Falle einer Immobilienentwicklung können die Mittel stufenweise freigegeben werden. Für Entwicklungen empfehlen wir jedoch die Regel, die erforderlichen Summen schrittweise zu erhöhen, um Zinszahlungen auf Mittel zu sparen, die Sie noch nicht benötigen. Dieser Prozess kann mehrere Wochen dauern, ist aber abhängig von der Gerichtsbarkeit. Schritt 5 Zinszahlungen an die Investoren. Sobald die investierten Mittel freigegeben sind, ändert sich der Status der Projekte in aktiv und von diesem Moment an werden die Zinszahlungen fällig.